TIM – täglich intelligent mobil Abrechnung Für die Anmeldung bei TIM wird eine kleine Registrierungsgebühr verrechnet. Diese Regel hat eine erfreuliche Ausnahme. Falls du nämlich eine Halbjahres- oder Jahreskarte des steirischen Verkehrsverbundes hast, dann ersparst du dir die Registrierungsgebühr. Für TIM selber bezahlst du eine kleine monatliche Gebühr. Leben in deinem Haushalt mehrere Personen, bekommt jede Person seine eigene TIM-Karte, jeweils gegen eine einmalige Registrierungsgebühr. Es muss nur eine Person pro Haushalt die volle Monatsgebühr bezahlen. Alle weiteren zahlen nur die Hälfte. Falls du noch Fragen zu Preisen und Rabatten hast, dann besuche einfach die TIM-Website unter tim-graz.at. TIM – tim, Ein Service der Grazlinien.